Wie kann ich die Ergebnisse einer Kreuztabelle, die aus mehreren Zeilen und mehreren Spalten besteht, beschreiben? Ich habe hier eine Kreuztabelle erstellt mit der unabhängigen Variable Alter kategorisiert. Die unabhängige Variable kommt in die Spalten der Kreuztabelle. Und als abhängige Variable haben wir hier das Einkommen kategorisiert. Die abhängige Variable kommt hier in die Zeilen der Kreuztabelle. Beim Alter haben wir die Kategorien bis 20 Jahre, 21 bis 25 Jahre und über 25 Jahre. Und beim Einkommen haben wir auch drei Kategorien, 0 bis 300 Euro, 301 bis 600 Euro und über 600 Euro. Zunächst mal muss man sich klar machen, dass hier in den einzelnen Zellen der Kreuztabelle immer zwei Werte drinstehen. Und hier in der Legende ist erklärt, welche Werte das sind. Das ist zum einen... Frequency, die absolute Häufigkeit und zum anderen Column Percentage, das sind also die Spaltenprozente. Das habe ich in Starter angefordert, indem ich hier die Option Komma-Column dran gehängt habe. Wie kann ich jetzt die Ergebnisse der Kreuztabelle beschreiben? Zunächst mal kann ich mir die absoluten Häufigkeiten anschauen. Dann sehe ich, dass hier 26 Befragte bis 20 Jahre alt sind und ein Einkommen von 0 bis 300 Euro haben. Zwölf Befragte sind 21 bis 25 Jahre alt und verdienen 0 bis 300 Euro und 6 Befragte sind über 25 Jahre alt und verdienen 0 bis 300 Euro. So haben wir uns also jetzt die Ergebnisse einer Zeile angeguckt. Genauso kann ich mir die Ergebnisse einer Spalte angucken. Hier sehe ich, dass 26 Befragte bis 20 Jahre alt sind und 0 bis 300 Euro verdienen, 20 Befragte sind bis 20 Jahre alt und verdienen 301 bis 600 Euro. Und zwei Befragte sind bis 20 Jahre alt und verdienen über 600 Euro. Der entscheidende Punkt ist jetzt, dass die Spaltenprozente jetzt berechnet wurden. Und dazu wird geschaut, wie verteilen sich die Befragten innerhalb dieser Spalte. Wir haben innerhalb der Spalte der bis 20-Jährigen 48 Befragte. Und die verteilen sich hier eben, wie gerade gezeigt, 26, 20, 2. Die Spaltenprozente werden jetzt berechnet, indem die 26 hier durch 48 geteilt wird. Dann kommt man hier auf die 54%. Man kann also sagen, in der Gruppe der bis 20-Jährigen verdienen 54% 0 bis 300 Euro. Wiederum in der Gruppe der bis 20-Jährigen verdienen 41% 300 bis 600 Euro und 4% der Befragten, die bis 20 Jahre alt sind, verdienen über 600 Euro. So können Sie sich das auch für die weiteren Spalten hier entsprechend erschließen. Wichtig ist jetzt, für die Beschreibung der Ergebnisse sollten Sie immer zeilenweise die Spaltenprozente vergleichen. Was bedeutet das? Sie schauen sich eine Zeile an und vergleichen jetzt die Spaltenprozente. Genau genommen also diese drei Werte hier. Sie können jetzt also beschreiben, in der Gruppe der bis 20-Jährigen haben wir 54 Prozent in dieser niedrigsten Einkommenskategorie, in der Gruppe der 21- bis 25-Jährigen 32 und in der Gruppe der über 25-Jährigen 60 Prozent. So, diese drei Prozentwerte vergleichen Sie jetzt miteinander und setzen das ins Verhältnis. Sie können also sagen, dass in der Gruppe der über 25-Jährigen der Anteil am größten ist in dieser niedrigsten Einkommenskategorie. Also von den Befragten, die über 25 Jahre alt sind, haben wir den größten Anteil in dieser niedrigsten Einkommenskategorie. Dann können Sie natürlich auch noch genauer die Werte vergleichen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, 60% Prozent ist knapp doppelt so viel wie 32%, Prozent. dann können Sie sagen, von den über 25-Jährigen ist der Anteil, die 0 bis 300 Euro verdienen, fast doppelt so groß wie in der Gruppe der 21- bis 25-Jährigen. So gehen Sie das jetzt für jede Zeile durch und beschreiben jeweils, wo die Werte besonders hoch und wo sie besonders niedrig sind. Wenn wir also jetzt in der nächsten Zeile gucken, können wir jetzt erkennen, dass die Werte hier mit 41 und 40 Prozent ähm, ähnlich liegen. Bei, der, bei dieser Gruppe hier, der, den über 25-Jährigen, liegt ähm, der Anteil mit 20 Prozent sehr viel niedriger. Könnte man dann also sagen, in der Gruppe der Befragten bis 25 Jahre ist der Anteil derjenigen, die 300 bis 600 Euro verdienen, sehr viel höher, nämlich ungefähr doppelt so hoch wie in der Gruppe der über 25-Jährigen. So, und dann haben wir noch die letzte Einkommenskategorie, über 600 Euro. Und auch dort können wir dann wieder die drei ähm, Spalten miteinander vergleichen und können dann sagen, in dieser Gruppe der bis 20-Jährigen haben wir hier einen sehr niedrigen Anteil und in den weiteren Gruppen deutlich höhere Anteile in dieser höchsten Einkommenskategorie. Soweit zu dieser Kreuztabelle. Viel Erfolg beim Umsetzen!